Das Jahr 2022 ist ohne Zweifel das bisher bewegteste Jahr seit Gründung der ASEF. Für die Energiewirtschaft, vor allem die Stadtwerkewelt, ist es ebenfalls ein extrem herausforderndes Jahr. Die Vielzahl einschneidender Ereignisse führte zu zahlreichen, teilweise sehr kurzlebigen politischen und wirtschaftlichen Entscheidungen. Diese erforderten immer wieder ein Höchstmaß an Flexibilität und Handlungswillen bei kommunalen Versorgungsunternehmen. Das Jahr hat gezeigt, dass gerade Flexibilität und Schnelligkeit zentrale Stärken unseres Netzwerks sind. Mit oft nur wenigen Tagen Vorlauf konnten wir Ihnen aktuelle Austausch- und Informationsveranstaltungen bieten. Dazu haben wir Ihnen Formulierungshilfen und Kommunikationsvorlagen bereitgestellt, sowie eine eigene Landingpage zur Energiekrise. Das Vertrauen, das Sie uns in dieser besonderen Zeit entgegengebracht haben, freut uns und bestätigt uns in unserem Kurs. Außerdem haben wir uns sehr darüber gefreut, dass wir viele von Ihnen bei unserem Netzwerktreffen ASEF im Dialog persönlich begrüßen konnten. Endlich wieder als Präsenzveranstaltung. Auch einige unserer zahlreichen neuen Mitglieder waren dabei. Mit vielen weiteren Mitgliedsunternehmen waren wir zudem bei unseren digitalen Veranstaltungen und Arbeitskreisen im fachlichen und konstruktiven Austausch. Der Zulauf zu unseren Online-Formaten hat auch in diesem Jahr noch einmal zugenommen. Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten und schöne Feiertage. Kommen Sie gut in das neue Jahr 2023. Vielen, vielen Dank für die tolle Zusammenarbeit im Jahr 2022. Ich freue mich wirklich sehr, dass ihr Teil des ASEF-Netzwerks seid und einen ganz wesentlichen Anteil daran habt, dass die ASEF so erfolgreich ist, wie sie ist. Wir wünschen ein frohes Weihnachtsfest, hoffen, dass alle gesund ins neue Jahr kommen und dass wir uns alle nächstes Jahr in Präsenzveranstaltungen wiedersehen. Auch von mir ganz liebe Weihnachtsgrüße und euch eine schöne Zeit. Vielen Dank für die ganzen spannenden und schönen Austausche dieses Jahr. Ich freue mich auf die nächste Runde im nächsten Jahr und bis dahin frohe Weihnachten. Alles Liebe, alles Gute. Wir freuen uns aufs nächste Jahr. Liebe Arbeitskreisteilnehmerinnen, ich wünsche euch ein frohes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich wünsche Ihnen einen guten Winter, frohe Weihnachten und wir sehen uns dann im Jahr 2023 wieder. Schöne Feiertage und schönes neues Jahr. Die Zusammenarbeit hat wieder mal sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche euch allen Leblange lange und in Frieden. Schöne Feiertage und wir sehen uns im nächsten Jahr. Schöne Feiertage. Frohe Weihnachten. Viel leckeres Essen. Und gut ins neue Jahr. Ich bedanke mich für die spannenden Termine und den interessanten Austausch mit euch und freue mich aufs nächste Jahr. Fröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Kommen Sie gut ins neue Jahr. Wir sehen uns auch 2023 wieder. Ich wünsche allen eine schöne Weihnachtszeit, einen guten Rutsch und ein schönes neues Jahr. Auf gute Gespräche und viel Erfolg. Ich wünsche besinnliche Feiertage und freue mich auf ein spannendes Jahr 2023 mit vielen interessanten Austauschen zusammen mit Ihnen. Vielen Dank für Ihr Engagement und bis ins neue Jahr. Auch von mir frohe Feiertage und ich hoffe, wir starten mit viel Elan, Energie und natürlich Spaß ins neue Jahr. Wie macht der Weihnachtsmann? Hello, hello.